Hier ist es. Hier ist der Alkohol! Hier ist ja. der Alkohol! Hier! <lacht> Warte mal! Stopp! Ganz habt Das das <lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Das ist doch nicht normal, oder? Genial, ich weiß, warum ich Kinder sind nicht Was ist das mit <lacht>